So, Influencer-Marketing ist ja für viele ein neues Thema, warum denkst du, ist es wirklich so neu oder gab es es schon vorher, Beziehungsweise warum kocht es denn momentan so hoch, was ist dann so deine Einschätzung? Also das Thema gibt es ja schon grundsätzlich ganz lange. und ähm wir haben ja früher dann schon Blogger-Relations gehabt, das ist ja dann nur anders. Und das, was jetzt heutzutage anders ist, natürlich hauptsächlich die technische Voraussetzung. Das heißt, mit einem Smartphone hat jeder sein eigenes Medienzentrum in seiner Hosentasche und kann, wo er will, was er will, filmen und aufnehmen, sich fotografieren, bearbeiten. Also das heißt, auch diese ganzen Filter haben eben sehr viel dazu beigetragen, dass Leute sagen, ja, aber ich sehe auch Fotos immer so scheiße aus und durch den Filter sieht man eben doch mal ein bisschen besser raus und kann seine Schokoladenseite präsentieren, sage ich mal. Und das hat natürlich sehr viel dazu beigetragen, dass die Leute viel mehr fotografieren, eine andere Offenheit entwickeln, auch äh, angespornt dann durch Vorreiter, die viel gepostet haben. Und ja, jetzt ziehen alle nach.